geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich danke dem Bundesrat für die Beantwortung meiner Interpellation und für seine Stellungnahme zum gleichlautenden Postulat. Ich muss zugeben, die beiden Antworten überraschen mich nicht. Mein Anliegen, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise durch eine temporäre Senkung der Mehrwertsteuer anzugehen, ist natürlich eine andere Konzeption als jene, die der Bundesrat gewählt hat. Und die Maßnahmen des Bundes, das gebe ich gerne zu, haben fürs Erste ja auch sehr gut gewirkt. Allerdings sollte man bei einer genaueren Betrachtung auch die Schwachstellen der getroffenen Maßnahmen sehen. Was wir im Augenblick nämlich machen, sind branchenspezifische Lösungen kreieren, um damit kurzfristige Arbeitsplätze zu retten. Was ich mit meiner Interpellation und mit meinem Postulat anregen wollte, ist eine andere Art, mit der Krise umzugehen. Meine Konzeption, über eine tiefere Mehrwertsteuer in den Lauf der Wirtschaft einzugreifen, würde an einem anderen Ort ansetzen, beim Konsum. Nur wenn die Leute in unserem Land die finanziellen Möglichkeiten haben, zu konsumieren, halten wir die Produktion sowie auch die Wirtschaftsketten am Laufen und die Arbeitsplätze am Leben. Dass es nicht so einfach ist, genaue Modellrechnungen zu machen, wie sich ein tieferer Mehrwertsteuersatz konkret auswirken würde, ist mir schon klar und deshalb habe ich auch durchaus Verständnis für die vielen Formulierungen im Konjunktiv in der Antwort des Bundesrates. In diesem Sinne bin ich auch bereit, mein Postulat 20.3214 zurückzuziehen. Ich mache allerdings die Gelegenheit nun wahrnehmen, wieder einmal anzumahnen, dass wir uns über die Zukunft der Mehrwertsteuer intensivere Gedanken machen müssen. Es gilt, die Mehrwertsteuer mittelfristig zu vereinfachen und die verschiedenen Sätze auf einen einzigen Satz zu vereinheitlichen. Zudem müssen wir die Chance besser nutzen, die uns auch die Digitalisierung bringt. Hier liegt meines Erachtens ein großes Potenzial brach. Durch die Digitalisierung würde nämlich allfällige Anpassungen und Umstellungskosten viel tiefer ausfallen als in der Vergangenheit. Es ist meiner Ansicht nach falsch und letztlich fatal, wenn wir in Sachen Mehrwertsteuerreform einfach untätig bleiben. Vor allem auch in Anbetracht, dass die erste Säule mit der AV 21 bald eine Mehrwertsteueranpassung nötig macht. Meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, wir sind, auch wenn im Moment die Ansteckungszahlen wieder ansteigen, was mich mehr zu beunruhigen scheint, als die offiziellen Stellen, wirtschaftlich bisher gut durch die Corona-Krise gekommen, wir sind sogar besser durch die Krise gekommen, als man das hätte vermuten können, allerdings ist die Krise noch lange nicht ausgestanden. Die Unsicherheiten bleiben, auch die wirtschaftlichen und ich vermute, und da bin ich nicht der Einzige, dass wir noch wesentlich mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um uns einerseits die angestoßenen Maßnahmen weiterführen zu können und andererseits auch jene Branchen noch stärker unter die Arme zu greifen, die außerordentlich stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wenn nämlich die Ansteckungszahlen weiter steigen, dann sehe ich beispielsweise für den Wintertourismus und die Eventbranche mehr als nur schwarz. Umso mehr ist es wichtig, in der außerordentlichen Krise auch über die unkonventionellen Maßnahmen nachzudenken. Also solche Gedankenanstöße haben ich in meinem Postulat entsprechend so verstanden. Ich danke für die Aufmerksamkeit und mache Sie darauf aufmerksam, dass ich das nachfolgende Postulat zurückziehe. Und bin mir durchwegs bewusst, dass wir nun mit dem Covid-19-Gesetz die Grundlage auch schaffen, um sämtlichen Branchen auch die Unterstützung zu geben. Im Wissen darum, dass wir noch nicht am Ende sind. Und im Hoffen darum, dass wir dann mit dem Auslaufen des Covid-19-Gesetzes auch wirklich das entsprechend auslaufen lassen. Das Wort zur Interpretation ist frei für die Mitglieder des Rates. Herr Bundesrat. Herr Präsident, meine Damen und Herren.